Jo Leute und herzlich willkommen zu Minion Masters Camped Challenger hier auf Swagmar. Es geht was geht Ich habe in der... Oh Gott in dieser Folge gibt es eine Veränderung Ich stotte mal wieder rum direkt am Anfang typischer SwagMath Style Auf jeden Fall ich habe mich entschieden das Format minimal zu ändern Anstatt 8 Spiele pro, pro Video gibt es ja 10 Spiele Einfach damit wir weiter vorankommen im Ranking Weil 8 Spiele pro Woche das ist einfach nicht genug um einen hohen Rang zu erreichen Außerdem habe ich eine Info, die ich letzte Folge falsch hatte, die Season endet in genau sieben Tage, jetzt heute ist, ich glaube Mittwoch, Mal kurz gucken, ja doch heute ist Mittwoch, das heißt nächste Woche Mittwoch wird die Season zu Ende sein, aber nächste Woche Mittwoch wird auf jeden Fall nochmal eine Folge von diesen, dieser Season kommen, die werde ich einfach vorher schon aufnehmen, für den Fall, dass der World Over also der Rank Reset ist, bevor die Season endet, bzw. bevor das Video rauskommt. Und das ist auch egal auf jeden Fall. Ich werde jetzt 10 Spiele spielen pro Folge und ich werde jetzt hier am Anfang sehen, ihr meinen Rang Bronze 4 und diesen Screen werdet ihr erst wieder sehen, wenn ich die 10 Spiele vorbei habe, äh, fertig habe, um dann den Endrang End der Folge zu sehen. Das mache ich einfach aus dem Grund, dass ich dadurch halt mehr Gameplay im Video reinpacke, ohne dass da die ganze Zeit... So viel downtime ist. Ich möchte halt, dass das Video mehr mit Gameplay und Action voll ist, anstatt die ganze Zeit nach jedem Kampf noch eine Runde labern. Das Labern kann ich auch während dem Kampf machen, also starten wir jetzt auch direkt in den Kampf rein und haben einen Gegner gefunden. So, let's go! Wir haben einen sehr schwachen Startblatt. Blatt, wir warten jetzt erstmal ein wenig. Ich dann gleich den und den Sniper raus, denke ich. Und der Sniper tötet den da hinten. er die Wurzel hier behalten, das finde ich eigentlich ganz okay. Kann ich dann gleich einnehmen. Oh, ich hätte jetzt gehofft, dass das... Oh, der ballert raus, was? Oh, und hier kommt eine Statue. Das ist interessant. Ich glaube, ich möchte den Status dann vor die Brücke einnimmt. Schaffen die das? stand ihn perfekt. Jetzt noch mit ein bisschen Abstand die Flieger reinsetzen, damit die nicht alle auf einem Punkt sind. Jetzt können wir erstmal ein wenig warten. Wir setzen hier gleich mal den Unsichtbaren hin, sobald wir volle Mana haben. So, oh, let's go. Was war das gerade für ein Leck? Er hat den Angriff können wir komplett wegcountern so er hat hier so eingesetzt ich glaube die können wir damit ganz leicht weg machen wollen wir hier ein flieger ist ich glaube der wird nicht, nicht umdrehen um ihn anzugreifen ist auch egal wir rasieren halt schon komplett er kann das nicht mehr verteidigen und gg schneller sieg in der ersten runde perfekt Back to round of Minion Masters. So, wir schwingen hier ein Set zu. und die, erstmal die oder auch nicht. Auf oh, falscher Seite, fuck. Oh, und wir haben das auch noch gewonnen hier. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Sag ich, dir ehr, sag ich euch ganz ehrlich, nicht wir euch. Oh fuck. Oh, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ja, das wir ich auf jeden Fall den Push. Einfach weil unser Bogenschützen gestorben ist und seiner nicht. Aber egal, wir machen gleich den hier. Und uns direkt die Brücke. Und haben wieder die Kontrolle. Jetzt laden wir ein bisschen unser Mana auf. Gucken, ob wir hier vielleicht einen guten Pfeil irgendwo hinsetzen können. Okay, nein, aber die können wir halt direkt wegficken. zombien so einfach was das spielt wir haben jetzt gerade keinen grund irgendwas raus zu ballern okay, wir platzieren unseren sniper und unsere Ich hoffe der sniper schießt gleich auf die da oben das wird uns sehr viel erfahrung geben wir nehmen uns hier schnell die brücke wieder ein wir kriegen ja für jeden typ den wir mit den sniper killen erfahrung das ist halt ziemlich worth den ballern wir einfach mal Pfeile rein Er hat ihn geheilt. Oh, das war sehr gutes Timing von ihnen Traurig für mich Oh, ich habe das verkackt, ich hätte das früher spielen müssen Wir haben halt gerade legit no control über das Game der pusht uns hier gerade halt richtig schön in der Ecke, der Wichser. Wir nehmen uns dann schon mal die Brücken ein. Ich hoffe, die laufen nicht zu ihnen. Oh, die laufen natürlich zu ihnen. Die wollen wir schnell umbringen. Ach, daraus wird nichts. Oder? Komm, tötet ihn. Ja. Okay, gut. Das hat geklappt. Brücken wieder einnehmen. Keine Ahnung, warum er die hier spielt, ist auch egal. Luftangriff. Ich die Pfeile sind wir schnell ready, ja das ist gut so. Und wir treffen seinen Set auch noch. Finde ich gut. Jetzt dann wir einfach mal. Oh, wie viel jetzt machen den? Den töten wir. Können wir hier direkt einnehmen. kontrolle ist wichtig. Den Sniper wir weg. So weiter Rückenkontrolle. Oh, der wird drauf gehen. Oder auch nicht. Aber er muss nachladen. Das ist sehr gut gerade. Aber er kann sich heilen. Nevermind. Wir schützen unseren Sniper. Warten bis das Schild weggeht und dann ballern wir den raus. Papa nimmt die Brücke ein? Nope. Schade. Dann nehmen wir sie jetzt so wieder ein. Ballern hier einfach ein bisschen auf Der wird verrecken. Und der Sniper lebt, das ist sehr gut. Ah, wir haben die Brücke leider verloren, aber wir können hier direkt einen Angriff starten. Nehmen wir gleich einfach die Brücke wieder ein. Soweit andere tot ist, damit wir den Damage rausbekommen. Perfekt. Ich glaube wir machen jetzt hier noch ein bisschen mehr Druck einfach. Greifen ihn an. Okay gut, er ist tot. So was von tot. Jetzt, wenn wir das verteilen können, können wir ihn da wir hier bei der Brücke wegmachen. Perfekt. Zwei Wins in Folge, das ist nice. Oh, das ist ein Brutus. Ich möchte auf dieser Stelle auf jeden Fall einmal darauf hinweisen, wenn euch das Video gefällt, dürft ihr gerne ein, ein Follow oder äh, nicht Follow, Abo da lassen. Wir sind ja hier auf YouTube, nicht auf Twitch. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Tipps habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und wenn euch das Video gefällt, natürlich auch einen schönen Daumen nach oben. Oh, das war... Ouch. <lacht> Schmerzhaft. Warten wir hier mal kurz. Füttet ihr den bitte schnell. Perfekt. Guck mal mit dem Flieger drin. Dann haben wir das erste Perk. Der Gegner hat auch bald den ersten Perk und er wird dann ein starkes Monster beschwören. Oh, und wir haben hier gerade einen sehr guten Wöhrgegriff auf ihn. Als ob er jetzt das plötzlich. What the fuck? Okay. Das hätte vielleicht auch etwas besser passieren können. Ah, er wollte das wahrscheinlich mit seinem Brutus kombinieren. An sich ein schlauer Move. Ich hätte das früher spielen sollen. Stand oh, haben ihn. Oh, der noch gestunt. Das ist sehr nice. Wir werden uns hier gleich die Brücke wieder einnehmen, wenn das hier geklärt ist hoffentlich. Die Frage ist, ob wir es klären werden oder nicht. <lacht> ah, die Brücke nehmen wir uns schon mal. So. Wie lösen wir jetzt ganzen, das ganze Problem? Ich denke mal, das ist eine sehr gute... Einfach mal den hier nur, damit schnell... auch der ist gewonnen Schottet, nevermind. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, es hat geklappt. So, wir müssen uns hier mal wieder die Brücke einnehmen. Das wird alles sterben. Das ist kein Problem. Wir haben den zweiten körper Das ist gut. Wir haben alles von ihm getötet und er muss jetzt hier handeln. Er kann nicht nichts machen. Und er wird hier easy radiert. Perfekt. Wir halten die Kontrolle, wir starten auf der Seite den Push damit er hier was abwerten muss. Also investieren muss und damit nicht unsere so Rücken wegnehmen kann. Wir ballern das auf ihn auf. Wir ballern jetzt einfach unsere Karten raus um ihn schnell zu finishen Und wir haben ihn down. Perfekt. On. Duell! So, das ist kein gutes Startplatz würde ich sagen. Es Blatt, nicht Platz. Wir starten hier mit dem Sniper. Warten hier kurz ab. Und, äh, die, och, ich hab verkackt. Was er hat, sein seinen Blitz doch hat eingesetzt, das verstehe ich überhaupt nicht. Noch ein paar Leute vor den Scharfschützen setzen. Vielleicht können die ein bisschen was... Gutes für uns tun. Oh, die Pfeile hätte ich mir sparen können. Wir haben ihn gerade hier ein bisschen in der Mangel, das gefällt mir. Hier werden wir gleich seine drei Schützen umbringen. Ich glaube der reicht nicht aus. So, erstmal rasieren wir den Schild und dann hauen wir die kurz um. Wenn ich jetzt etwas früher spielen können, dann hätte er den Level Up nicht so schnell bekommen. Kommt der das One Shot, ja. das ist ein Reboomer, das ist nicht gut außer, okay, wir haben ihn getötet, das ist sehr gut nevermind nehmen alles zurück Uns schützen oh, da wir gleich ein Tank perfekt oh, und da müssen wir noch ein bisschen was dazu setzen hoffentlich machen die jetzt erst tot ja, perfekt der ist nicht gut und dann Sniper schützen wir es hier mit Stunglanz. Und laden jetzt ein bisschen unsere Mana auf, gucken was er macht. Okay, wir verschwenden das mal. in Strichen. Ah, oh, ich hätte das direkt spielen müssen. Der Reboomer könnte jetzt Probleme machen. Mal sehen. Einfach versuchen, so zu verteidigen. Okay, er hat kein Problem gemacht. Nice ab wir schießen, dann machen wir ihn weg. ich Brücke hätten ihn vielleicht auch schon etwas früher einnehmen können. So, er macht einen sehr schlechten Blitz. Wir haben sie Mana, also müssen wir spielen. Das kommt gerade sehr gut. Oh, okay, der tötet die wahrscheinlich alle. Sniper. Und ein Tank. wieder hier die Brücke einnehmen wir gar nicht die Chance geben XP aufzubauen wir wollen die Kontrolle haben quasi jetzt können wir wieder unseren Mann aufladen, gucken was er macht okay jetzt sterbt er noch das hat eine ekelige Kombi für uns und der Skelett man auch gleich, das ist gerade nicht gut holen uns erstmal hier die Brücke ich hätte das vielleicht anders machen, egal warten bis der Vernichter schießt und jetzt können wir hier unsere Leute schicken hier den hier. Ja, das lief ganz okay. Wir haben ein bisschen Damage bekommen, aber wir haben ihm noch sehr viel Schaden gemacht. Starten wir hier einfach einen großen Angriff und ballern der gegen Sniper. Sieht gut aus. Das hier könnte eklig werden. Tötet ihn bitte. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Tötet ihn. Okay, er ist tot. die starten wir jetzt einen Push mit dem Tank. Dann das raus, dann das auf ihn, setzen hier ein paar Schützen hinter, wir machen jetzt einfach Druck mit unserer Passive, er hat nicht mehr viel Leben, wir können ihn also ziemlich effektiv wegspammen, und es hat geklappt, wir haben halt die totale Kontrolle über das Feld gehabt, deswegen konnte er nicht viel tun. Sollte ich mir den Kampf angekommen aber oh, ich habe gerade voll dazwischen geschoben, das war nicht gut <lacht> Sorry Leute Ich mache mal hier die Pfeile, wenn er da platziert Na komm, hier die Pfeile kann man das schon mal gönnen Und ein Sniper um ihn zu finishen Ich hoffe dass Sniper One shot den Das sollte genug sein, um zu bringen Aber wir wollen hier mal die Brücke schnell einnehmen Ich hoffe die laufen direkt Nope, natürlich nicht. Aber wir haben Level 2 eher noch nicht, das ist sehr nice. Und wir haben hier einen kleinen push Golden, das ist auch gut. Ich hoffe, der Tank kommt noch davor. Oh, ich hoffe, der Tank kommt schnell genug. Okay, er snipe ihn einfach weg. Das war ein sehr verschwendeter Feuerball, finde ich. Wir platzieren hier unsere stun und machen direkt den nächsten Push. Nicht wirklich, obwohl doch, wir machen einen Push daraus. Wir warten noch kurz. Wir haben hier gerade einen Karten, sehr starken Angriff Die Flieger kommen sehr gut, um das hier zu finishen quasi oder auch nicht Ich glaube das reicht nicht ganz, wobei es könnte reichen Es muss aber nicht reichen Okay, es war... Na gut, die eine Seite konnten wir damit sicher quasi Oh fuck das wäre jetzt nicht mein Plan, werde um ich sein. Ein Sniper. Okay, gut. Oh Mann, wo fliegt der hin? Da fliegt der hin. Ich hoffe, die töten den. Tötet ihn? Töt oh, die töten ihn nicht. Das ist ein Problem. Ich habe gerade nichts gegen Luft. Schnell durchzeigen hier platzieren. Oh, das hat weh, das hat richtig weh. Dann balle ich direkt. Ich hoffe, der tankt das jetzt. Oh, da noch ein Feuerball. What the fuck? Das war natürlich jetzt gerade sehr viel Mana, die er da gerade verschwendet hat. Ich den schnell, ich hoffe, der schießt auf den. Schießt auf den ist auch okay. Jetzt habe ich noch ein bisschen getankt quasi. Vielleicht auch, wenn es dann nur ganz raus. Und unterstütze hier mit einem kleinen push ja, Das war auch notwendig, kleinen kleinen kleine Unterstützung. Ich werde jetzt hier einfach das draufbannen. er wird irgendwas spielen müssen. er tut es aber nicht. Okay. Habe also ich kein Problem mit. Dann ballern wir ihn einfach weg, wenn er nichts tun kann. So, ich habe zwar gesagt, dass wir nur Gameplay zeigen, aber ich habe mich gerade mein meinem ein wenig geändert. Und zwar, wenn wir das nächste Rang erreichen, dann machen wir hier kurz die Truhe auf und gucken uns an, dass wir den Rang erreichen haben. Jetzt hier nach fünf fünften Spiel like Halbzeit und wir sind selber fünf angekommen, aber wir machen jetzt auch direkt weiter. Das ist das halbe Video. Fünf Spiele kommen noch. Und wenn wir die fünf gewinnen, könnten wir vielleicht sogar noch nach Gold kommen, diese Folge. Das wäre sehr nice. Also ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Start spending mana, go go go! Start spending mana, go go go! Beide Brücken erhoben. Ich glaube, das ist gerade ein kleines Problem. Oh, das war ein Fehler, die da reinzusetzen. Wir werden den trotzdem nicht töten. Und der macht Aoi, das wusste ich halt nicht mal. Aber ja, dann ballern wir den jetzt hier kurz weg. Das sind da gleich Bogenschüsse dahinter, damit wir jeden Kampf gewinnen. Wir haben gerade den Mana-Vorteil. Oh. Oder auch nicht. Wie viel Schaden macht der? Oh, der macht viel Schaden. Und hier ist eine rollende Kanone. Wie gehen wir damit am besten um? Denkt mal mit dem Sniper. Und weil die ist eigentlich gar kein Problem, da müssen wir nichts gegen tun. Wir sind hier den unsichtbaren hinter wird die beiden retten. Oder die eine, besser gesagt. I guess. Es ist ganz wichtig, dass wir gleich einen Tank vor unseren Sniper setzen. was ist schnell. Okay, gut, wir sollten das rechtzeitig geschafft haben. Ja, wir haben hier das verteidigt. Der wird elendig an unseren Sniper stellen und die Brücke holen uns dann gleich direkt wieder. Hier noch ein Tank. Um das Sniper weiter zu schützen, er muss hier also irgendwas spielen. Oder er verkackt halt alles Er verkackt gerade alles Ich warte jetzt einfach bis er was spielt gleich Und dann plötzlich ich hier die Pfeile Er wird gleich verzweifelt sein Ja, die töten wir Das können wir direkt zeigen. Machen hier was raus Der ist gerade sehr am Arsch, der hat nichts was er tun kann Aktuell Das werden wir einfach zerstören er Kommt halt einfach nicht durch, das ist sein Problem aktuell der konnte nichts machen, der war einfach in der Enge getrieben. Komplett dominiert. <lacht> so, let's go, wir starten hier mit denen hier. Und halten unsere Pfeile bereit. Wobei brauchen wir nicht mal, mehr. Die Push gewinnen wir legit einfach so. Ich kann jetzt hier den nächsten Push starten. Der wird auch sterben Holy fuck Ich wünschte er hätte ihn gestunt, aber daraus wurde leider nichts Ah, der ist tanking gewonnen Okay Aber wir haben auf jeden Fall den ersten Push des Stab gewonnen Und der geht zu der Seite Nope, da geht zu anderen Verdammt Das ist blöd Und hier kommt der Sniper und wir nehmen uns halt gleich die Brücke wieder ein, wenn der weit nur weg ist. So. Das ist kein Problem, ich finde halt ein bisschen Schaden, und gleich halt leben. Ich hoffe, wir haben die Kontrolle über das Spiel. Hm. Was ist das für ein Sniper, frage ich mich. Das war, glaube ich, schlecht. Oh, der wurde Tenti gemacht. Ich hoffe, der schießt zuerst. Nope. Machen wir den Sniper kurz weg Und haben hier die volle Kontrolle Reichen uns hier vor, die Pfeile zu benutzen Und erwischen fast alles Schade, dass wir die nicht umgebracht haben Mit umgebracht besser gesagt Hier ist wieder ein Tank und einfach zwei Bogenschüssen gleich dahinter Nach etwas Verzögerung Und wieder ein guter Push Während wir hier die ganze Mana bekommen die Sniper hat er verkackt ich zeichnen den mal kurz durch Platzieren ihn jetzt hier einfach. Okay, ich hoffe, ja, da wird ihn töten. Das ist gut. Und wir setzen ihn weiter unter Druck. Dieser Sniper und davor hätte ich gerne einen Tank gesetzt. Baller die einfach davor, damit der Sniper überlebt. Und der ist kein Problem. ich wir den kurz raus. Damit sollten wir fertig werden. auch... Oh, das wird nichts, das stirbt, oder? Okay, nevermind, ich dachte, der macht mehr Schaden. Hier ist dann Ulan davor. Und hier kurz den hier. Vielleicht platziert noch irgendwas. Noch nope, leider nicht. Den Konto haben wir einfach mit Tank und mit Pfeil und Bogen. Und ja, wir haben ihn schon fast daumen. wir er da ja schon einfach zu spammen quasi weg ist er, hat noch eine Karte und er stürmt Perfekt! Willkommen zur nächsten Folge. Die letzte, das letzte Kampf wurde leider nicht vom Ranking gewertet, weil der Server abgekackt ist. Unlucky. Aber was sollen wir machen? Das war ein sehr schwacher Anfang das hat mich ab der wird ja halt legit gewinnen ich hoffe die Ach, ich war viel zu langsam fliegt darüber. rüber okay gut er hat die brücke eingenommen alles wieder im butter Oh, das ist ein echter dachte mal hier kurz ablocken Ich glaub, das Ding sollte hier eigentlich gewinnen, bin mir noch nicht sicher. Also kann man auf jeden Fall die Brücke contesten. Oh, der ist auch echt... Ne, der ist fake, ich bin dumm. Egal, jetzt haben wir hier einen sehr starken Push. Den werden wir gleich noch von Flugeinheiten ab. Und der muss hier einen Feuerball einsetzen, das ist gut für uns. Na, muss ich weg. Und den unterstützen wir noch ein paar Fein- Bogenschützen Fein- und Bogenschützen, alles da Hier hat er eine Falle hingelegt Je ja, nachdem was er spielt Ist das ein echter? Jo Dann wandern wir hier so hin Wir werden wir gleich einfach abwehren Oh, der hat einen Schlag rausgekommen, das ist schlecht was egal, so schlimm ist es auch wieder nicht. Wird auf jeden Fall schlimmer sein können. platzieren wir so einen kleinen Ballermann, einen dann, Auch seine Mam, hahaha. <lacht> das nicht. Das wäre asozial. Flieger zur Unterstützung für den zukünftigen Kampf. Wir haben wieder beide Brücken, was sehr gut ist. Die kommt ein Sniper. Das steht halt gerade sehr unter Druck. Was geht? So viel Druck ist es gar nicht. Okay. Dann töten wir hiermit? Ach, das war ein Fake, verdammt. Dann sag ich jetzt nicht gerechnet, ich dachte, das war echt. Also Nur kurz weg und nehmen uns die Brücke jetzt hier wieder ein. Die andere Brücke müssen wir auch gleich, wieder, obwohl das macht er selber wenn man meint. oder auch nicht. Ich hoffe, er tötet ihn. Oh nein, er wird sterben, er wird sterben, er wird sterben. Ah, schieß! Oh, er überlebt einen Schuss, dann hätte ich das echt nicht gerechnet ist gerade sehr am Arsch. Ich werde jetzt hier oben einfach einen Push starten, Stress machen so wie möglich. Doch nicht. Ah, doch machen wir so. Der sollte drei Pfeile überleben. Ja. Hier wir mal die Brücke unter Kontrolle. Wir werden den hier gleich platzieren. und oh, das war noch ein Feld. So, den wir kurz weggeschickt. Hier den Luftangriff und die Brücke wieder einnehmen. Jetzt ballern wir einfach auf ihn rauf. Ohne Pause. Und das sollte ihn töten. auch nicht. Okay, doch, der Sniper hat ihn umgebracht. Das war Kampf Nummer 8. Masters, Kampf Nummer 9. für ihn bitte. Okay, perfekt alles nur Kontrolle, das ist nice Noch ein Sniper dazu, um ihn wegzuficken Und natürlich XP, weil wir mit dem Sniper gekillt haben, das ist auch immer geil Jeden Fall einen guten Expedit bekommen, das sind ganz ungefähr hier. Sollte das gewinnen oder was oh, könnte knapp werden? Ah, okay, er gewinnt das. Nice. Ist auch nice, dass der gestorben ist. quasi gar keinen Use rausbekommen. So, hier hat er eine Falle hingelegt. Reinigen. hier schön die Pfeile reinballern jetzt hat ein Problem ein großes Problem sogar ich werde hier direkt den nächsten Push vorbereiten Den ignorieren wir einfach. Ich muss die Brücke wieder ein. Okay, wir haben ihn doch nicht ignoriert, aber das war's auch schon. Rasiert haben wir den Typen. So, da sind wir wieder. Ich habe mich entschieden, dass wir, wenn wir diesen Kampf hier gewinnen, einen weiteren Spiel machen werden. Ein weiteres Spiel, damit wir unsere zehn siege missionen erfüllen können. Oh, da greift mich auf dem Luftweg an. Müssen mal kurz warten, kann ich spielen. Oh, was hat der denn hier? Den habe ich gleich gesehen. Das ist übel. Ich kriegen hier gerade sehr viel XP tatsächlich. Das Sniper hat halt für jeden Kill XP bekommen. Habt von den Sniper lassen hier ein paar Tanks, was er da ist versucht, da weiß ich nicht. Ist mir auch egal, wird hier gleich die Pfeile rein. Lassen, wenn irgendwas Feierbares platziert. Er wird irgendwas platzieren müssen, weil er gleich gestunt wird. Ach, das ist so einer. Okay, wie gehen wir am besten um? muss uns hier die Brücke für XP. Hier warten oh fuck oh man bitte tötet die bitte tötet sie oh nein das hat er sehr gut gespielt wow well played es könnte ein Doos allein dieser move könnte uns jetzt ein los bringen oh als ob die die Bogen schützen okay wir haben stabilisiert wir nimmst man hier schnell die Brücke ein wir brauchen jetzt einen guten push das ist kein guter Push Hm, was ist unser Gameplan? Wir werden den hier im Rauchbahn einfach um das zu cyclen. Wir hätten das auch müssen für seine Fliegertypen Das war dumm Das war sehr sehr dumm Jetzt hat er halt einen richtig starken Push hier am Start Wir haben unsere Brücke zum Glück aktuell noch So, wie ist der Plan? Ich weiß nicht Ich weiß es gerade nicht ich glaub, das ist der Plan. Er wird auf die schießen. Oh, was ist jetzt passiert? Hat er den gerettet? Was... Keine Ahnung, was da passiert ist. Um ehrlich zu sein. Okay. Bogenschützen und ihn hier. Feuer. Unsichtbar. Oh, da geht nicht mal unsichtbar was. Alter, der der total Druck. Das ist der erste möglicherweise deutliche los. Hier sollte gut kommen, Ah, das kommt nicht gut, oder? Fuck, jetzt haben wir nicht überlebt wir haben gerade keinen Luftangriff. Oh mein Gott, wenn er jetzt den Sniper geht, sind wir am Arsch. Legit am Arsch. Wir brauchen die Brücke auf jeden Fall. Wir müssen jetzt irgendwie Druck machen. Das hat unsere Wind Windcondition und er hat die Brücken eingenommen. Oh, diese... die Betäubung kam richtig gut Wir müssen diese Brücke eigentlich unter Kontrolle halten, aber wir können es gerade nicht Oh mein Gott wir, wir brauchen die Brücke, fuck man Ich bin überfordert ich bin legit überfordert Oh nein, das ist jetzt unser Tod, oder? Oh, Wir sind tot, wir sind tot. Wir haben die Brücke halt nicht mehr. Okay, und wir enden mit einem Los. Leider keine perfekte Episode. Am Ende nochmal ein Los bekommen. Wir sind aber von Bronze 5 auf Silber 4 aufgestiegen. Ist also ein ziemlich guter Klein, würde ich sagen. Lief ganz gut. Auf jeden Fall, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde gleich noch offline ein paar Runden spielen, um meine Daily mission fertig zu machen. Ich werde auch nur bis zwei Wins spielen, also ihr werdet nicht viel verpassen. sind halt legit zwei Spiele, die ich noch gewinnen muss, um die Mission dann zu bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo und einen netten Kommentar schreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, fragt unten in den Kommentare. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Threadmuffles raus. Peace.